In Deutschland gehen die Kinder mit sechs Jahren in die Schule. Diese besuchen sie bis die vierte Klasse. Nach der vierten Klasse gehen die Kinder in verschiedene Schulen. Sie könnten in die Hauptschule, die Realschule oder aufs Gymnasium gehen. Wohin sie gehen, hängt von den Noten oder der Interesse ab. Wenn die Schule nicht gerne lernen, Gehen Sie in die Haupt- oder Realschule. Schüler, die besonders gute Noten und Interesse haben, gehen meistens auf das Gymnasium. Es gibt auf dem Gymnasium mehr und schwierigere Schulfächer. Die Hauptschule ist nach der 9. Klasse zu Ende und die Realschule nach der 10. Klasse. Nach dem Haupt- oder Realschulabschluss kann man eine Berufsausbildung machen. Da bekommt man praktische Erfahrung bei der Arbeit und lernt auch die Theorie. Man verdient auch ein bisschen Geld. Das Gymnasium ist erst nach der 12. Klasse zu Ende. Danach kann man das Abitur machen. Nur wenn man das Abitur hat, kann man eine Universität besuchen. Aber was können ältere Menschen machen, die kein Abitur haben und studieren wollen? Sie können in die Abendschulen oder Kollegs gehen und dort das Abitur nachholen.